Was für Jugendliche kommen einem in Sinn, wenn man an die auf dem Bau denkt? Und wer macht im Normalfall eine Lehre in einer Zahnarztpraxis? In der Schweiz gibt es viele Berufe, wo man ganz klar einem Geschlecht kann zuordnen kann. Aber wie kann man das ändern? Mit dieser Frage hat sich Patricia Palfi von der Uni Zürich beschäftigt. Ich bin Marc Purchert und das ist Inside Berufsbildung. Hoi Patricia, schön bist du da. Hoi Marc, ich freue mich sehr zu da sein. Zuerst einmal zum Anfang, kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Zürich und am Leading House für Berufsbildungsökonomie. Das ist ein Forschungszentrum, wo sich verschiedene Fragestellungen rund um Berufsbildung mit ökonomischen Methoden anschaut. Das heißt, in meinem Alltag schaffe ich wirklich verschiedene Forschungsprojekte, die alle in Bezug zur Berufsbildung haben. Und ab und zu unterrichte ich noch ein Seminar an der Uni Zürich. Sehr gut. Ja, der Grund, wieso wir beide heute miteinander reden, du hast äh, von der Uni Zürich mit Justi zusammen ein Projekt gemacht, äh, oder eine Studie, zu der Thematik Männer- und Frauenberufe. Und ich habe es eben bei der Einleitung gesagt, es gibt in der Schweiz einige Berufe, wo man klar einem Geschlecht kann zuordnen kann, äh, wo all das so in den Köpfen verankert ist. Und das ist ja nicht ein neues Phänomen, oder? das ist seit vielen Jahren, wird das diskutiert. Und gleich aber auch, vor zwei Wochen, habe ich in der NSZ in einem Bericht gelesen, dass im Baumeisterkurszentrum Zefretiken Mädchen, und schnuppern als Maurerlernende oder als Schnupperlernende und jetzt sind 20 Mädchen und haben den Beruf entdecken. Und das ist so ein Schnuppertag war ein Versuch um mehr Mädchen für diesen Beruf zu begeistern, weil das für die Baubranche auch nicht einfach ist. Die Zahlen sprechen auch für sich: In der Schweiz sind von 100 Lernende, sind ist genau etwa weiblich, also eine von 100. Auch in anderen Berufen, oder, ist es klar, wenn man zum Beispiel Straßentransportfach mal anschaut, sind es 15 von 100 sind weiblich. Wir haben in der Folge 9 auch mit dem Thomas Gerber von Pflanzer über das geredet. Und er hat auch gesagt, dass der das ist in den Köpfen ein, ein Männerberuf. Und natürlich haben wir auch das umgekehrte Beispiel, wenn wir zum Beispiel MPA anschauen, wo 95% der Bewerbungen von Mädchen kommen. Also dort haben wir das Umgekehrte im Extrem. Wir möchten heute darum über das Experiment reden, das ihr gemacht haben, Bevor wir aber zu dem kommen, habt ihr euch ja noch mit den sozialen Normen in der Berufswahl beschäftigt, was uns nachher auch hilft zum Verständnis. Kannst du vielleicht kurz erklären, was sie dort gemacht haben und noch allgemein soziale Normen sind ja eine Erwartung von der Gesellschaft oder vom Umfeld, vom Freundeskreis. Genau. Also in dem ersten Projekt haben wir uns die Bedeutung von so sozialen Normen für Berufswahl angeschaut. Und mit sozialen Normen meint man wirklich die gesellschaftlichen Erwartungen, was gehört sich für einen Mann oder nicht, was gehört sich gesellschaftlich für eine Frau oder nicht. Andere Werte, die man dort oft hört, sind Geschlechtsstereotypen oder Geschlechterrollen. Und in dem ersten Projekt haben wir dann durch eine regionale Analyse herausfinden, wie so soziale Normen in der Schweiz verankert sind. Und wir sehen, sie sind noch stark verankert. Und erstaunlicherweise sehen wir auch, dass junge Männer ihre Berufswahl sogar noch stärker an den sozialen Normen in einer Region ausrichten als junge Frauen. Wir denken, das ist insofern erstaunlich, als dass die ganz öffentliche Diskussion und auch die Forschung für lange Zeit immer argumentiert, dass die Frauen noch fest in ihren Geschlechterrollen feststecken und man die Männerwelt öffnet. Und das ist natürlich auch gut so und da soll man auch unbedingt dranbleiben. Aber was dabei oft ein bisschen untergeht, ist, dass auch die Männer noch fest in ihren Geschlechterrollen stecken und durch soziale Normen zum Beispiel in ihrer Berufswahl auch eingeschränkt werden. Und du hast die Region angesprochen, also kann man da also wirklich ein, ein Stadt-Land-Graben feststellen oder wie ist das? Ja genau, also wir haben regional geschaut, wie stark so soziale Normen ausgeprägt sind Unter anderem mit Abstimmungsdaten, die wir in der, in der Schweiz viele verschiedene Regionen sehen. Als Beispiel für einen Kanton, wo eher traditionelle soziale Normen hat, wäre der Kanton Appenzell innerrode Ein Kanton, wo eher weniger traditionelle Normen hat, wäre Genf oder basel -Stadt. Was man sich auch intuitiv wahrscheinlich noch gut vorstellen kann. Und das sind aber viele Sachen, die auch jetzt, abgesehen von der Berufswahl auch so ein bisschen an, gesellschaftlich verankert sind. Oder kann man das vielleicht auch mit, jetzt vergleichen mit, mit den Hobbys vergleichen? Also mit der Wahl der Hobbys? Genau, das ist ein interessanter Vergleich. Es gibt auch Studien aus der Psychologie, wo wirklich sagen, die Geschlechterrolle ist heutzutage sogar enger definiert für Männer als für Frauen. Und das sieht man eben schön, wenn man einen Vergleich zieht, zum Beispiel zu den Hobbys, zu der Sportwahl, wo Frauen heutzutage kein Fußball spielen, einen Kampfsport machen, tanzen, ähm, ist alles möglich, wird alles gemacht und man zieht auch nicht so viel Aufmerksamkeit jetzt auf sich, wenn man das macht. Ein Junge, der Ballett macht oder Eisgrundschlauch, ähm, ist eben doch noch seltener und äh, würde wahrscheinlich auch noch mehr Blick auf sich ziehen. Gut, und äh, eben, ihr habt es ja auf beide Geschlechter natürlich angeschaut, oder? weil es ja auch, auch wichtig ist, bei beiden Geschlechtern etwas zu machen. Eben, wenn wir jetzt zu dem Experiment kommen. Zum Verständnis, ihr habt das Experiment hier in der Orientierungsphase von der Berufswahl gemacht. Das heißt in der Phase, wo der Jugendliche sich informiert über die verschiedenen Berufe und dann die Berufe kennenlernen. Und in der Orientierungsphase haben wir zum Beispiel die Berufsmessen in den verschiedenen Regionen. Wir haben die Swiss Skills, die dieses Jahr waren. Und wir haben auf Justy die verschiedenen Berufsbilder, also zu diesen rund 250 Berufe haben wir das Berufsbild, wo sich ein Jugendlicher ein Bild machen kann. Das ja eigentlich eure Ausgangslage, oder? Was haben die dann gemacht, zum herauszufinden? Genau, wenn ich noch mal ganz kurz etwas zur Ausgangslage sagen darf. Was man dort auch sieht, ist, dass es dass für typische Frauen- und Männerberufe oft Vorbilder fehlen. Man kennt halt nicht so viele Polymechanikerinnen oder man kennt nicht so viele Fachmännerbetreuung. Und wie vor ein paar Wochen gerade eine LinkedIn-Diskussion gezeigt hat, ist, wenn man zum Beispiel den Beruf Automatikerin EFZ googlet, denn seit Google meintest du Automatiker EFZ oder stattdessen suchen nach Automatiker EFZ und all diese Sachen verstärken natürlich das Bild, die Bilder von der typischen Frauenberuf und Männerprüf noch mehr und können abschreckend wirken für die Jugendlichen, wo sich für so einen Beruf interessieren. Würden. Und in dem Kontext jetzt, haben wir wollen wir anschauen, ja, was, was kann man denn machen, was können wir mit euch, mit Justi machen, dass im Berufswahlprozess Frauen weniger von so typischen Männerprüfen abgeschreckt werden, dass sie sich, dass man ihr Interesse kann wecken kann, sie sich vielleicht sogar stärker dafür bewerben. Und gleich auch, was kann man machen, dass Männer im Berufswahlprozess weniger von typischen Frauenprüfen abgeschreckt werden, sich dafür interessieren und eventuell sogar mehr dafür bewerben. Eure Fragestellung ist wie kann man das andere Geschlecht öffnen oder in dem Fall der Mädchenöffnung Genau, sozusagen. und wir können auch schauen, dass, sie, dass die Jugendlichen wirklich die volle Palette an beruflichen Optionen wahrnehmen und nicht nur die äh, geschlechtstypischen, die auch alle Freundinnen oder alle Freunde machen. Das war schon das Grundziel. Gewesen. Und wie sind denn nachher vorgegangen? Dann haben wir zuerst äh, mal Gespräche geführt mit Jugendlichen, mal geschaut, was was denken Sie über das Thema? Was sind so Hürden, die es gibt? Und haben nachher ganz kurze Informationsmassnahmen entwickelt, wo genau nicht diesen Stereotypen, diesen sozialen Normen ähm, entsprechen sollen. Kannst du vielleicht gerade schon sagen, was ist so, also wenn wir jetzt nochmal das Beispiel, wir können jetzt Informatik nehmen, was ist denn jetzt so ein Stereotyp? Stereo ein typisches Bild des Informatikers wäre zum Beispiel, dass er allein also im Computer sitzt, in einem dunklen Kämmerli und seinen Code schreibt, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Und das stimmt natürlich heutzutage überhaupt nicht sondern Es ist wichtig, dass man sich austauscht, Teamarbeit ist wichtig, man sammelt Ideen, man sitzt auch nicht in einem dunklen Kämmerli, sondern oft in hellen Büros. Genau, das wäre so, so ein Stereotyp die gar nicht der Realität entspricht, wo man dem entgegenwirken kann. Und auch Eigenschaften erwähnen, Fähigkeiten wie Teamarbeit, wo sich Mädchen mit damit identifizieren können. Also Stereotype Stereotypen haben vermutlich auch in der Vergangenheit oder auch noch aktuell schreckt manchmal ein bisschen das andere Geschlecht ab. sozusagen. Genau. Gut, und eben, du hast ja gesagt, es fehlen an weiblichen schon ganz klar in, in diesen Berufen. Ja, also wenn wir jetzt einmal das informatiker vor uns nehmen, was haben wir nachher gesagt? Eben, wir haben die Informationsseite und was haben wir nachher mit dieser gemacht? Wir haben dann auf dieser Informationsseite kurze Bilder, Videos und kurze Texte mit Fakten eingeblendet. Einerseits zu Technik- und Informatikberufen als Beispiel für typische Männerbrüfe und auf der anderen Seite Gesundheits- und Betreuungsberufe als Beispiel für typische Frauenbrüfe. Und bei diesen Technik- und Informatik- im Beruf haben wir denn, wie du gesagt, hast explizit auch weibliche Lernende in ihrem Berufsalltag zeigt, Zum Beispiel eine Polymechanikerin, die zusammen mit einem Polymechaniker an einer Fräsmaschine arbeitet. Oder eine Informatiklernende, die in einem hellen Büro an einem Computer arbeitet und sich mit anderen austauscht. Und wie man vorher auch schon gesagt hat, haben wir dann ähm, zusätzlich Fähigkeiten hervorgehoben, die in diesen Berufen wichtig sind, aber nicht zu dem stereotypischen Berufsbild entsprechen, wie Teamfähigkeit für Informatiklernende oder dass man sorgfältig und genau in arbeiten muss. In also zusammengefasst haben wir zwei Sachen gemacht. Zum einen haben wir die Vorbilder integriert, die wir jetzt noch in dieser Form haben. Und zum anderen eigentlich die Stereotypen und andere Skills hervorgeht. Mhm. Und parallel dazu haben wir das dann auch bei den Gesundheits- und Betreuungsberufen gemacht, dort auch männliche Lernende zeigt, nicht nur, aber auch im Zimmerspiel mit weiblichen Lernenden. Und haben dort die kurzen Text auch die Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten in diesen Berufen hervorgehoben. Das heisst, das Prinzip war bei beiden Geschlechter dann das Gleiche. Mhm. Kannst du mir vielleicht zuerst noch ein Beispiel auch noch sagen jetzt für, für die andere Seite oder für die Pflege, ähm, wo man vielleicht ein Stereotyp hat, wo man vielleicht ein Mädchen im Kopf hat, im Altersheim, im ähm, es gekleidet kleidet. Wie haben wir probiert, diesen Stereotyp umzukehren oder für die Männer anzupassen? Also dort haben wir einerseits den männlichen Lernende im Berufsalltag gezeigt, die nicht nur mit alten Leuten arbeiten, sondern dann auch mal äh, mit der Medizintechnik etwas machen oder Teamsituationen, wo sie mit Frauen und Männern am Tisch sitzen. Und dort haben wir auch aufgezeigt, mit kurzen Bildern und Text, dass man natürlich auch im Gesundheitsberuf kann, kann aufsteigen kann, zum Beispiel zum Abteilungsleiter, zum Beispiel zu nennen. Also vielleicht etwas, wo die Männer oder auch die Buben eher dann zum Teil reizt, vielleicht. Mhm. Also, ich jetzt, Karriere, das Es ist jetzt auch wieder ein Stereotyp. Genau, es wäre oder? wieder ein Stereotyp, man kann keine Karriere machen in Gesundheitsberufen oder man kann das nur in Technikberufen Das heisst, wir haben das auf beiden Berufen probiert, also Männer- und Frauenberufe. Und was ist nachher passiert? Mhm. Genau, nachher haben wir uns die Bewerbungen angeschaut und dort haben wir gesehen, dass Frauen, wo die nicht-stereotypische Informationen zu Männerberufen, zu Technik und Informatik bekommen. haben, haben sich wirklich mehr für Schnupperlehren in Technik- und Informatikberufen beworben. Dort hat es tatsächlich etwas bewegt. Bei jungen Männern haben die Infos zu Gesundheits- und Betreuungsberufen leider nichts bewegt. Es hat sich nichts geändert. Okay, das heisst, es ist schon mal positiv zu sehen, dass man mit dem etwas bewegen kann bewegen, eben mit weiblichen Vorbildern und auch die, die Stereotypen aus der Welt schaffen. Aber wieso hat das nur für die Frauen geklappt? Also sind die Frauen einfach offener oder, oder wieso? Genau, das ist eine sehr gute Frage und eine große Frage, die wir uns natürlich auch stellen. Es ist so, dass es zu Frauen im Männerberuf oder auch in anderen männerdominierten Bereichen wie zum Beispiel Führungspositionen schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten sehr viel Forschung gibt. Es ist ein großes Thema, auch in der Politik, in der öffentlichen Diskussion. Es gibt Kampagnen und Interventionen, es wird sehr viel gemacht und jetzt weiß man langsam, was funktioniert. Man weiß langsam, dass so Vorbilder wirklich wichtig sind und was man auch sieht, ist, dass die Gesellschaft auch sensibilisiert ist für das Thema. Es ist ein großer Punkt, dass Frauen eingeschränkt werden in der Berufswahl durch Stereotypen, durch, durch soziale Normen. Und das stimmt auch, das ist sehr gut so, das soll man unbedingt weitermachen, weiter dranbleiben. Dran Aber wenn wir weiterkommen dann müssen wir eben vielleicht auch mal noch einen Blick auf die Männer werfen. Und Genau, Auch dort schauen, wie die eingeschränkt werden durch Stereotypen, durch Normen. Wie könnte man ihnen auch mehr Frauenwelt öffnen? Was glaubst du denn, also wieso hat das nicht bei Männern geklappt? Oder das Prinzip war das Gleiche. Gewesen. Du hast es gesagt, bei den Frauen hat man vielleicht schon mehr Erfahrung gehabt. Auch gesellschaftlich ist das schon viel mehr. Seit Jahren auch man das Diskutieren. Aber wieso klappt das für, für Männer nicht? Genau, wir vermuten, dass es daran liegt, zusammenhängend mit unserem ersten Projekt, das. Sich junge Männer noch viel stärker also gesellschaftlichen Normen ausrichtet, dass, dass ihre Rolle einfach auch noch enger definiert ist. Und dass dort wirklich der ganze gesellschaftliche, gesellschaftliche Fokus, all die Kampagnen, Interventionen, wo man bei den Frauen gemacht hat, um zeigen, ich ihr könnt auch in diesem Bereich, das ist auch gut, das ist auch cool, ähm, einfach noch fehlt. Aber das heißt, du würdest sagen, das ist auch ein Eben ein gesellschaftliches Phänomen sozusagen. oder Wo, wo könnte man da ansetzen? Am also muss man da vielleicht auch mehr mit, mit Eltern, mit Schulen schauen? Oder? Genau, sobald es natürlich gesellschaftlich ist, mit Stereotypen, Normen, muss man im, in verschiedenen Bereichen ansetzen und wenn möglich auch schon früh bei den Eltern in den Schulen. Was wir halt in diesem Projekt wollen anschauen wollen, ist, ob man etwas im Berufswahlprozess machen kann, weil das andere dauert natürlich lang. Und ja, bei den Frauen klappt das, bei den Männern ist, die sind die kurzen Videos, Bilder aber anscheinend einfach noch zu wenig. Das heißt nicht, dass das nicht funktioniert, aber es ist vermutlich einfach zu wenig, um etwas zu bewegen. Und man muss insgesamt mehr machen, einen grösseren Fokus darauf setzen, in verschiedenen Bereichen, Firmen, aber auch in Schulen. Eltern, die müssen wirklich alle zusammenspielen, um dass man es zu einem gesellschaftlichen Wandel kommt. Und eben, du sagst, die sozialen Normen sind doch noch ähm, entscheidend, besonders auch bei Männern. Jetzt, äh, eben, gewisse Gesellschaftliche Sachen kann man ja nicht so schnell ändern. Oder da braucht es auch sehr viele. Eben, du hast gesagt, Eltern auch Lehrer, äh, Wir müssen ja aber auch über das reden, was man kann ändern kann. Wenn ich jetzt mich als Betrieb fragen auch, wenn wir jetzt einmal auf, auf die Frauen zurückkommen, als, als Lehrbetrieb oder auch als Verband und sagen, hey, ich will mehr Frauen begeistern für den Beruf, weil das ist ein Potenzial. Was würdest du so einer Firma oder auch so einem Verband empfehlen? Genau, für Frauen wissen wir jetzt wirklich durch unsere Studie, aber auch durch andere Studien, dass weibliche Vorbilder wirken und nicht stereotypische Beschreibungen, wie wir es vorher gesagt haben. Das sind effektive Instrumente, die man anwenden kann in Stellenausschreibungen, bei Kampagnen, bei Berufsbeschreibungen, also in verschiedenen Bereichen. Und was auch noch wichtig ist, ist, und was man auch in unserer Studie gesehen hat, ist, dass Schnupperlehren eine sehr wichtige Stellschraube sind. Weil Schnupperlehren erlauben den Jugendlichen, einen Beruf einmal einfach auszuprobieren. Schauen, ist das etwas für mich, ohne dass sie schon ein grosses Risiko eingehen müssen. Das wäre anders, wenn sie sich direkt auf eine 3- oder 4-jährige Lehre bewerben müssten. Wir glauben auch, dass das ein grosser Grund ist, warum es bei den Frauen geklappt hat, also nicht versus Männer, sondern warum hat es überhaupt geklappt? Weil die sich dann mal können auf Schnupperlehre in diesen Bereich bewerben und dann mehr Infos sammeln Ist das einfach die Hürde, die dort auch noch weniger gross ist? Genau, so, die Hürde ist, schon... ist klar weniger gross bei Schnupperlehre, als sich dann direkt für so eine 3-4-jährige Lehre zu bewerben. Und das heisst, wenn ich jetzt für Elektroinstallateur mehr Frauen auch will gewinnen für, für meine Firma gewinnen dann müsste ich eigentlich sagen, ich muss nach einem, im besten Fall in meiner Firma noch einem Beispiel suchen, eine Frau, die das geschafft hat, die auch wo vielleicht wirklich sinnbildlich für andere Frauen kann eintreten kann? Das wäre eine gute Strategie. Wichtig ist nicht immer noch, dass äh, sich andere Frauen auch mit, der, mit dem Vorbild können identifizieren können. Also, dass es, ähm, jemand ist, der denkt, ah, ja, das, das könnte wirklich auch ich sein. Die, Sie hat vielleicht auch nicht immer gedacht, sie ist so gut in Matti, aber sie hat es trotzdem geschafft. Also wenn man da den Bezug kann machen kann zu, zu dem, wo sich viele Frauen oder Mädchen damit identifizieren, umso besser und umso besser wirken die Vorbilder genau auch. Wenn ich jetzt aber sage als, als Firma sage, jetzt zum Beispiel, ich mache nur noch Videos mit Frauen, dann, aber dann verfälscht das ja auch ein kleines bisschen, bisschen Bild, oder? weil vielleicht ist das ein Beruf, immer noch drei Viertel Männer machen, auch wenn ich jetzt fünf Videos gemacht habe. Oder? Da war uns auch sehr wichtig, dass wir doch noch im Bereich des Realistischen bleiben und nicht plötzlich nur noch Frauen zeigen. Darum hat es der, auf diesen Bildern und Videos auch immer noch Männer, gehabt, oder auch bei Gesundheitsberufen immer noch Frauen, um dort nicht ein sehr unrealistisches Bild zu vermitteln. Bei den Männern, das hast du auch, auch vorher gesagt, da, da braucht es einfach auch noch mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft. Aber mm. ist es gleich auch, auch spannend, oder? wenn ich jetzt mit uh, MPA oder auch den assistentin Lohnt es sich auch für, für so eigentlich können den, den Männern das mehr schmackhaft machen? Oder wie, wie würdest du mm -hmm. das machen, auch wenn man das jetzt gleich probieren ja. Wenn man jetzt gemerkt hat, vielleicht hat es da noch nicht so gleich gut geklappt. Mm -hmm. die Männer sind noch ein bisschen ein Knacknuss, was dort am besten funktioniert. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen. Vorbilder sind sicher nicht schlecht zum Zeigen, dass könnt auch, auch Männer machen können. Und dann gibt es auch erste Studien, die zeigen, dass bei Männern vielleicht auch ganz andere Ansätze können wirken können. Wie zum Beispiel, dass man einen Gesundheitsberuf mehr als Challenge beschreibt, vielleicht auch ein das kompetitive Element ein hervorhebt, dass so Sachen, die bei den Mädchen natürlich nicht wirken für äh, Technik- Informatik-Beruf, Informatikberufe, etwas ähm, erreichen können. Und was man natürlich auch immer kann machen kann, ist wirklich mit den mit der Jugendlichen reden, wo sich für so einen Beruf oder gegen so einen Beruf entscheidet, vielleicht die Lernenden, die man hat im Betrieb, was hat es denn für sie ausgemacht und dann dort ansetzen. Also kann fragen, hey, wieso hast du dich da dazu genau. entschieden? Oder was ist für dich schwierig jetzt in diesem Beruf, was macht es dir schwierig, was könnte man machen, ähm, um andere zu motivieren? Vielleicht auch darum geht noch eine andere Problematik oder was schwierig ist. Also zuerst mal als, als Beispiel noch der Schweizerische Maler- und Gipsenverband macht in diesem Bereich auch schon seit Jahren sehr gute Arbeit, sehr positive Entwicklung. Fast die Hälfte der Malerinnen sind Frauen. Was man aber jetzt hier für eine Problematik hat, dass nach der Lehre die Frauen oftmals nicht weitermachen. Also das ist ja dann wie auch wieder ein Problem. Jetzt hat man es zwar vorne, aber nachher gehen gleich weg. Im Prinzip haben wir hier zwei verschiedene Schritte. Wir haben den ersten Schritt, dass man überhaupt mal das Interesse wecken und dann überhaupt Bewerbende haben. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, dass man es auch behalten. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man kann nicht den ersten Schritt machen und dann beim zweiten Schritt äh, nichts mehr machen. Ähm, beide Schritte kommen mit verschiedenen Problemen und Ansätzen. Über das erste haben wir geredet, über das erste ist ja auch der Fokus von unserem Projekt. Beim zweiten Schritt, beim Palter, dort sind dann andere Sachen wichtig, wie dass man ähm, den Frauen jetzt in Technik, Informatik, typischer Männerprüf vielleicht Austauschmöglichkeiten gibt mit anderen Frauen, Sachen wie Mentoring oder die Gestaltung des Arbeitsplatzes, sich auf die Diversität und die neuen Ideen, die Frauen vielleicht auch reinkommen, sich dann auch einlässt. Das ist es, wie, es ist wie ein zweites Thema und wahrscheinlich ein Thema für einen zweiten Podcast. <lacht> aber was auch dort wichtig ist, ist, dass sie im ersten Schritt gut informiert sind, sich ein realistisches Bild vom Beruf machen können. Und auch dort sind Schnupperlehren wieder sehr wichtig. Also aber auch wie so ein bisschen Netzwerk meinst du jetzt? Oder wie so es genau, auch vielleicht für also Unternehmerinnen das als sehr, Beispiel gibt? Ja, dass man nicht allein ist, dass man, dass man sich mit anderen Frauen in diesem Bereich austauschen kann. Die Grundsatzfrage, wir haben immer ähm, die Gleichberechtigung und die beiden Geschlechter, die zu vielen Themen eben diskutiert wird, aber es stellt sich ja auch die Frage, braucht es das überhaupt für, für jeden Beruf 50-50-Verhältnis, ähm, 50% Männer, 50%, 50, Mann, 50 Mädchen, oder ist es nicht einfach Tatsache, dass es halt manchmal ein Beruf ist, der jetzt einfach Mädchen machen? Das Ziel sollte meiner Meinung nach nicht äh Prozentzahl sein, die man jetzt schon festsetzen kann, sondern das Ziel muss wirklich sein, dass jeder diesen Beruf kann wählen kann, der aufgrund von seinen Fähigkeiten, seiner Präferenzen und Interessen am besten zu einem passt, unabhängig von jetzt, was die Erwartungen sind in der Gesellschaft ob das jetzt cool oder uncool ist. Das muss Ziel sein und das ist dann vielleicht nicht bei 50-50, aber es ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ausgleichener als die 95 5%, wo die heutzutage noch in vielen Berufen in der Schweiz also die Lösung ist wie immer wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Und vor allem ist so das Potenzial, oder? Auch gerade genau, weil wir, wir ja. haben Fachkräftemangel, oder? Ähm, ein wichtiges Thema. Und ich denke, dort könnte es auch helfen, oder? Genau, dort hilft auf jeden Fall, wenn, wenn man nicht nur die Hälfte der potenziellen Bewerbenden hat, sondern alle. Und es gibt ganz sicher, es gibt, es gibt Frauen, wo die diese Fähigkeit und die Interessen besitzen. Zu einem typischen Männerberuf ähm, arbeiten, genau wie auch umgekehrt. Das sind nicht nur 1% oder 5%, wie man es heutzutage oft sehen. Und die, dort muss man ansetzen. Gut, aber ich finde es spannend, wenn du das sagst, heißt, wir können es auch von diesen Prozentzahlen lösen. Aber schlussendlich wollen wir ja den Perfect Match zum einen für Jugendliche, egal ob Mädchen oder Bub, und natürlich auch für die Firmen. Ich glaube, was man gleich festhalten kann, kurze Informationsmassnahmen, gerade in Form von Videos zum Beispiel, mit weiblichen Vorbildern als Beispiel. Ähm, und eben nicht stereotypisch Inhalt, also dass ein Informatiker auch im Team muss arbeiten muss, zusammen Lösungen finden. In dem Mix oder aus diesen beiden Massnahmen kann helfen, um auch das andere Geschlecht begeistern für einen Beruf. Eben, ich glaube, was man do, doch auch nicht vergessen dürfen, dass man das, das ganze Matching am Arbeitsmarkt, dass man eigentlich sozusagen für die Männerwelt viele Berufe öffnen kann und umgekehrt auch für die Frauenwelt, was einem natürlich dann auch als, als Branche und als, als Firmen extrem helfen kann. Und ich glaube auch die Auswirkungen, die man sonst noch hat, ich glaube jetzt auf die Karriere, auf auch den Lohn, auf eben den Fachkräftemangel. Ich glaube, auch, wenn man auch das immer im Hinterkopf hat, dass das alles auch Auswirkungen mit sich bringt, dann ist es sicher wichtig. Ja, und jetzt nimmt es mich aber gleich noch wundern, letzte Frage an dich, Patricia. Was ist so für dich de, dein persönlicher Wunsch für auch die Zukunft von der Berufsbildung oder auch der Berufswahl? Ich glaube, mein Wunsch für die Berufswahl wäre wirklich, dass jeder diesen Beruf wählen kann, der am besten zu ihm passt, aufgrund seiner Fähigkeiten und Interessen und nicht aufgrund von Erwartungen, Normen, was cool oder uncool ist. Das wäre das Ziel, das wäre mein Wunsch. Patricia, ich danke dir vielmal für äh, das spannende Gespräch. Danke auch für deinen Einsatz für das duale Berufsbildungssystem in der Schweiz. Danke auch allen fürs Zuhören und ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst «Inside Berufsbildung».